Ich bin äh, Genevieve, ähm, bin 27 Jahre alt, komme aus dem schönen Münsterland, bzw. eigentlich aus Ostwestfalen und habe mir Münsterland als Wahlheimat ausgesucht und führe seit 2014 äh, einen äh, Mode- und Foodblog, ähm, Styling Kitchen. Mir ging es auch darum, ähm, dass ich äh, nicht dieser typische Modeblogger sein möchte, der so diese High-Fashion-Fotos ähm, ablichtet, die eigentlich, sage ich mal, im Alltag nicht tragbar sind. Klar, jeder guckt sie sich gerne an, aber ob man äh, das wirklich im Alltag umsetzen kann, ist dann eher schwierig. Also ich selber mag die Kombination von, von Alt und Neu, ne, dass man wirklich neue Kleidungsstücke kombiniert mit dem neuen äh, Teil, was man vielleicht auf dem second Tent markt ähm, sag ich mal, sich gerade neu gekauft hat oder was man ins Auge gefasst hat. Ähm, ich glaube, second Tent ist da eine schöne Alternative auch nochmal zu diesem ganzen Konsum, der momentan stattfindet. Dieses Vorurteil, was häufig äh, bei second Tent ist, das ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr da, sondern es hat einfach, es ist, ja, gesellschaftsfähig und man und viele kaufen Secondhand. Es ist jetzt retro irgendwie, es sind äh, Schnitte, die immer wieder auftauchen. Das ist für mich in Kombination Secondhand mit Design, wo die Mama sagt, das trage ich nicht mehr, das wollte ich eigentlich aussortieren. Und man schnappt es sich und äh, ja, es kommt dann in den eigenen Kleiderschrank. Ich glaube, das ist nochmal das, was bei Second Secondhand nochmal mehr die Freude ausmacht, weil man genau weiß, ähm, ich habe total Glück, dass es genau das Teil ist und dann auch noch in meiner Größe und ja, dass ich es jetzt bekomme. Es freut einen ja auch, wenn man jetzt so ein Second-Ten-Teil trägt und dann fragt jemand, boah, wo hast du das denn her? Und dann sagst du, tja, Second-Ten, da kommst du nicht mehr dran.